Du, du, du, du. Uh, ja, du uns anschreien am Montag. Die 42. Folge. Ja, verfickte Hacke. Seit mehr als einem Jahr stehen wir hier vom Bundeskanzleramt, um gegen die Nichtaufklärung äh, der Geheimdienstaffäre zu protestieren. Wir sind sozusagen ich und die 12 Milliarden andere äh, entrüsteten Bürger, die das auch tun. Und das Geile ist... Today is the day, ja, weil tomorrow und over tomorrow ist noch ein viel besserer Day. Da ist die Freiheit statt Angst. Bei der Freiheit statt Angst werden Bürger auf die Straße gehen, um genau hier im Regierungsviertel passend zu den Tagen, wo wie heißt es ja auch Tag der offenen Tür ist, ja, Tag der offenen Tür der Regierung. Da werden hier auch Tag der offenen Bürger. Sie werden auf die Straße gehen und wie sie werden äh, sagen: Nein, wir wollen nicht, dass hier alles verschwiegen wird. Was ist jetzt hier los? Stimmt es, dass alle Bürger, verdachtunabhängig, immer und jederzeit, äh, einfach voll überwacht werden. Ja, dazu schweigt man sich aus. Und das Spannende ist ja, ihr erinnert euch noch, als wir da hinten standen und der Baum war, der Baum der Resistenz vom Kanzleramt, da gehen wir gleich mal hin, äh, wie ihr den Widerstand gemacht habt, jetzt ist es soweit, weit, dass... Und das ist das Krasse, vor dem Kanzleramt und vor dem Bundestag wächst der Widerstand. Und das Krasse ist, was da wächst, das nimmt seine Schatten voraus. Es ist... Ja, es ist... Ja, wer weiß es, wer weiß es, was ist es? Es ist 1 Nullen, 1 Nullen... Ich bin Daten, du bist Daten, wir sind Daten. Es ist ein Datenzwerg und Datenzwerge aller Länder. Ja? Wir vereinigen uns, könnte man sagen, aber es ist ja noch viel krasser und der Datenzwerg kippt. Nein. Datenzwerge, das seid ihr. Ja, man denkt immer, man ist nur so eine kleine Eins und eine Null, aber ihr seid im Endeffekt nur eine... Aus dem Datenzwerg wird eine Datenmasse, ja? Datenberge. In BND und in anderen Geheimdiensten entstehen Datenberge von Menschen. Ihr seid sozusagen ein Teil dieser Daten und ihr werdet mit untersucht. Das ist super. Das ist so super, solange alles gut geht. Solange irgendjemand nicht die falsche Frage stellt. Und da mag das noch nicht mal böse Absicht sein, aber gegebenenfalls ist eine dieser Nullen und Einsen, die ihr hier seht, ja, Es besteht aus vielen Nullen und Einsen, ist vielleicht genau die Null und Eins, wo ein Algorithmus sagt, das macht dich verdächtig. Und das macht dich verdächtig ist dann genau das, wo du ins Spiel kommst. Ja? Weil da kommst du dann so ins Spiel, dass äh, im Zweifelsfall steht hinter die Polizei vor deiner Tür oder andere Ausschlusskriterien aus der Gesellschaft passieren. Und ob du das willst, dafür musst du halt teilweise auch was tun. Ja, und da kannst du natürlich gerne wie ein Datenzwerg oder wie ein Gartenzwerg da draußen rumstehen und sagen, hm, ich kann dir nichts tun, ich warte, dass da hinten im Bundeskanzleramt irgendwo die Merkel was tut. Oder aber, du kannst halt auch sagen, nein, ich bin dagegen, ich bin gegen Datenzwerg zu sein. Hier siehst du, was ein Datenzwerg ist. Willst du diese kleine Nummer sein? Nein! Du bist nicht Daten, du bist du und du möchtest eigentlich die Interpretationshoheit über dich und deine Nullen und Einsen haben und nicht, dass irgendein Algorithmus oder irgendein dahergelaufener Geheimdienstmensch sagt, das ist das, was wir als verdächtig erachten und dann bist du derjenige, nach dem gesucht, gefandet. und äh, ja, mal schauen, was passiert, ja, weil wir sehen, wohin die Reise geht. Also in diesem Falle sage ich einfach, das ist wie so ein Aufruf. Das ist ein Aufruf zu Revolte, das ist ein Aufruf zum äh, Datenzwerge stehen jetzt auf, sozusagen Ctrl-C, Ctrl-V, tausende von Datenzwergen sind sozusagen dagegen und kommen zum Kanzleramt. Und am Samstag, Freiheit statt Angst, du kannst dagegen sein, du kannst für, ja, für etwas sein. Und das für heißt in dem Fall, aufstehen, nicht aussitzen, ja, weil... Du stehst auf, aus deinem Sofa, um, wie heißt es, zu zeigen, dass es dir nicht egal ist, wenn vollumfänglich jeder Bürger erstmal vorverdächtigt wird. Vorverdächtigt wird, ob deine Eins vielleicht eine böse Eins ist, deine Null eine böse Null. Und darum, Zwerge dieser Welt, wollt ihr Zwerge sein oder wollt ihr mit äh, an der Welt gestalten? Also auf jetzt! Äh, und ich gehe jetzt zum Kanzleramt und da gucken wir mal weiter was daraus wird. Ja? Ne? Zack, boom Vollgas, Woo, und es ist so sonnig. Tziha. Ja, wir stehen hier am Baum der Liebe. Das ist der Baum, wie heißt es, an dem wir äh, irgendwie Kanzleramt anschreien am Morgen Folge 30 standen und ihn bewundert haben, ob seiner Wurzel, der hier mit den Roots steht und gegen die Überwachung einfach protestiert, Tag für Tag. Und das Geilste ist, dieser Baum hat in sich oben Pilzbefall. Und was heißt dieser Pilzbefall? Da oben ist ein Zwerg. Das ist der aufstehende Protest der Datenswergbewegung. Und der steht da und schaut über die Befestigungen, die gerade vor dem Bundeskanzleramt sind, weil es ist zwar Tag der offenen Tür am Wochenende. Aber so richtig offen ist das natürlich nicht. Und weil es natürlich nicht richtig offen ist, was macht man? Wer weiß es? Wer weiß es? Richtig. Man baut erstmal eine Mauer. Aber wir sind ja Hacker. Und was machen Hacker? Sie gehen erstmal durch die erste Mauer durch. Komm, lass uns mal rübergehen. Tja, da stehen wir am Kanzleramt. Der kleine Datenswerk und ich. Hm. Äh, du Gartenswerk, jetzt sind wir hier. Was empfiehlst du denn den Leuten? Was? Du machst den Leuten erstmal den Rücken zuwenden? Nein, ich zeige den Leuten, dass sie aus Nullen und Einsen bestehen. Das ist richtig. Und was ist dabei das Wichtige? Dass die Menschen wissen, dass die Interpretationshoheit über die Nullen und Einsen bei diesen Menschen liegen sollte. Und nicht bei den Algorithmen der Geheimdienste, welche daraus sagen, Kind, du bist verdächtig. Kind, du bist vielleicht allein deshalb schon verdächtig, weil du am Samstag, den 30. bei der freiheitsstadt Angst-Demo warst, allein damit dich schon zum Troublemaker qualifiziert hast und damit ein höheres Ranking in unserer Datenbank hast. Stellt euch das bitte mal alle vor. Allein die Tatsache, wenn ihr zu der Demo kommt, dass ihr vielleicht schon verdächtigt seid, wie krank ist das? Wenn sozusagen die demokratischen Rechte, sich gegen etwas auszusprechen, euch schon als potenzielle Widerständler. Ach, guck mal, da lehnt er sich an meine Schulter. Ausrichten. Dann ist das jetzt, vielleicht noch nächstes Jahr, die letzte Zeit, wo man überhaupt sowas noch öffentlich kann. Am Samstag könnt ihr zusammen mit Zehntausenden auf der Straße sein. Nutzt diese Chance. Kommt nach Berlin. Oder wenn ihr in Berlin seid, kommt hier ins Regierungsviertel. Ja? Wir stehen hier häufig. Aber in so einer großen Masse, in einer Masse, dass draußen, in dem Fall drinnen, in den Behörden die Menschen auch sehen, hupsi, das betrifft die Bürger ja. Und vor allem, das ist das Spannende, parallel zum Tag der öffentlichen Tür im Regierungsviertel werden Bürger sehen, dass es andere Bürger gibt, die das nicht akzeptieren wollen. Die sagen, dass es uns wert, an dem heutigen Samstag auf die Straße zu gehen. Wird anderen Bürgern zeigen, oh, das ist ein Thema, was anscheinend meinen Mitbürgern wichtig ist. Hupsi, worum geht es denn da? Mit anderen Worten, es geht nicht nur um die da drin. Es geht um Dieter Durchschnitt und Normal Normal, dass auch die realisieren, wie wichtig das Thema anderen Bürgern ist und um damit das Thema noch stärker zu verankern. Ja. Also, sonst stehen wir hier nämlich jahrelang vom Kanzleramt. Ich und der Datenzwerg. Also, Datenschwerk. hast du noch einen Tipp, den du allen Bürgern da draußen sagen willst? Ja, kommt zur Demo. Ja, das ist schon klar. Aber, also, keep on fighting, will er ja sagen, weil äh, nur together we can rule the galaxy. Und äh, im Endeffekt, der Datenzwerg, das seid ihr. Und um in die Interpretationshoheit dieser Daten könnt ihr noch kämpfen. Puh. I'm fine.